Hallo, hallo! Und jetzt, das ist jetzt hier wieder eine Aufgabe, Voraussetzung sind die Kenntnisse des Grundniveaus 1, obwohl hier nicht so ganz. Man kann auch so arbeiten. Ordnen Sie richtig zu. Und jetzt steht hier Länge eine Zunge, dauern es filmisch und so weiter und so fort. Schauen wir jetzt die Länge eine Zunge. Okay, eine Zunge und schauen wir mal. Das muss eine Länge sein. Ist Zentimeter hoch 3 eine Länge? Da muss man sich schon auskennen, wenn man jetzt hier äh, den Theorieteil anschaut. Ja, Länge, Meter, Meter und so weiter. Und das bedeutet Kilometer allerdings schon. Ja und auch da steht auch Meter Stunden und Sekunden, das ist H auf Englisch, also Stunde, S für Sekunde, und die sind beide, wie wir hoffentlich schon können. Da sind Zeit und Zentimeter, das muss man auch können, also, das ist auch eine Länge. Ja, und von diesen Längen jetzt kilometer meter und zentimeter was passt zu einer zunge besser also kilometer ist zu viel meter auch also zentimeter passt besser hier für die zunge für die dauer jetzt eines filmes haben wir zwei möglichkeiten haben wir gesehen stunden und sekunden ein film dauert etwas in stunden also niemand würde sagen das dauert so viele tausend sekunden ja also es muss klar sein in, in, im alltag sagt man die Dauer eines Films Sekunden. Für die Dauer eines Hertz-Lachsingängen, also boop sagt man schon Sekunden oder sogar kleinere Einheiten. ja Also daher muss man hier Sekunde schreiben. Für die Länge eines Zuges, also Zentimeter haben wir schon benutzt, was bleibt dann noch? Kilometer und Meter. Kilometer ist weit zu viel für einen Zug. Also dann muss man hier Meter schreiben. Für den Abstand zwischen Paris und Rom also da sagt man eindeutig Kilometer, ja, wenn man so an eine Karte schaut, dann Städteabstand Abstand oder im YouTube oder gewiss, sieht man immer, dass Städteabstand Abstand in Kilometer und für das Volumen, die einzige Einheit, die wir hier haben, ist Zentimeter hoch 3 Kubikzentimeter und daher sollte es da so stehen und da sind auch die Antworten daneben richtig eingeteilt. Und so arbeitet man in so einer Aufgabe, ja, man muss einfach wissen, was die die worten bedeuten und auch immer denken ob die einheit die hier geschrieben ist sowas entsprechen könnte ob das tatsächlich eine länge ist zum beispiel jetzt 2 cm hoch 3 ist es nicht also das muss man ausschließen ob und ob man in der regel eine zunge mit kilometer oder nicht misst hier ist die antwort wieder nicht man benutzt zentimeter und so funktioniert so eine aufgabe Danke sehr.